Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Servus Martin. Servus Martin. Und war wieder viel los? Ja, ganz viel. Fangen wir an mit heute über Schwarzblau. Mir hat ein Foto gefällt. Wie? Wo? Was? Naja, du weißt doch, wenn der kurz einmal Touristenklasse fliegt, gibt es dutzende Fotos in Social Media und Facebook und alle diese Dinge? Er ist ein bürgernauer Politiker, das muss kommuniziert werden. Zumindest behauptet er das. Aber wenn er mit dem Privatchat in den Vatikan fliegt, hast du ein Foto gesehen? Ist er dann wirklich mit dem Privatchat geflogen? Na, die Partei hat es Ah, also du, ich und ihr. Eigentlich ja. Gern schön. Und, und? zweites Halbjahr. Wir haben EU-Vorsitz. Zum zweiten Mal schon, cool. Sehr gut. Und dieses Mal wieder papierlos die Grünen sind nicht mehr in der Politik. Nein, nicht mehr. <lacht> Zumindest nicht im Nationalrat. Okay. Gut. Aber ich befürchte ja, dass er nicht nur papierlos wird, er wird auch würdelos. Nein, die FPÖ hat unterschrieben, sie wollen nicht austreten. Das wird alles sicher Und du glaubst denn das? Absolut. Na gut. <lacht> Und die dritte Geschichte? <lacht> ja. Die Regierung. Die, gut. Die Regierung würde Betriebe entfesseln. Ich bin immer für entfesseln. Ja, ja, aber was sagt dir der 21. Jänner 1987? Oh, äh, neun Monate, nein, neun Jahre und zehn Monate, alt war ich da. Also genau. Nicht mehr viel. Also vor 30 Jahren ja. ist die ÖVP in die Regierung gekommen. Und seid ihr ununterbrochen in der Regierung und seid ihr fast ausschließlich die Wirtschaftsminister gestört. Das heißt, alles, was die jetzt entfesseln wollen, haben sie selbst verbrochen. Ja, aber dafür wissen sie exakt, wo die Schlüssel für die Fesseln liegen. Na schauen wir mal. <lacht> und wie hat es ausgeschaut beim Trump die Wochen? Also die Wochen hat die heute weggehört, gezeigt, dass sie Ambitionen hat, um Richtung Wall Street Journal zu gehen. Okay, cool. Ja, sie haben nämlich ausschließlich Wirtschaftsnachrichten rund um dran gebracht. Es ist immer die ganze Woche um die Einfuhrzölle auf Alu und Stahl gegangen. Mhm. Er will diese Zölle einführen. Mhm. America First. Mhm. Ja, super. Das Ding ist nur, sein eigenes Parlament ist dagegen. Das heißt sogar die Republikaner haben es erkannt. Die, ja, sogar die Republikaner sind dagegen, dass diese Zölle eingehört werden, Weil alle sagen, das bringt kaum was. Genau. So. Und weil das ja immer gekommen ist, hat natürlich die EU reagiert, mhm. und man hat gesagt, du, du, du, dran, ja, wenn du Zölle bringst, bringen wir auch welche, mhm. und zwar tut was da wehnt. Wo? Wir erhöhen die Zölle auf Whisky, Jeans, Harley-Davidson, und, die EU-Bürger, hält sich fest, auf Boote. Naja, aber als Binnenland. Hey, trotzdem, wir müssen unsere Boote für den wieder in Europa kaufen. Gut. Das ist hart. Aber, wie gesagt, es ist ja jeder dagegen, macht keinen Sinn, und so hat sogar sein erster oberster Wirtschaftsberater das Handtuch geschmissen und gekündigt. Klar. Ja. Hat er nichts. Geht nicht arg meint. So, und jetzt, Freitag, super, Trump hat es unterschrieben, die Zölle. Echt? Er macht ernst. Oik. Wir werden sehen, nächste Woche geht es weiter wahrscheinlich. Aber wir wissen eins, definitiv. Was? Trump ist beratungsresistent. Martin, warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Und was hast du die Woche gelernt? Ich weiß, warum du spät gekommen bist. Das waren zwei Minuten maximal. Na okay. Ich das jetzt nicht, aber ich weiß, warum du zu spät gekommen bist. Hast du am Mikrowellenherd geschaut? Bisschen Ja, in der Heute habe ich gelesen, die Küchengeräte stellen ihre Uhren nicht nach einer Funkuhr ein, sondern nach der Netzspannung. Und die variiert gerade in Europa ein bisschen. Okay. Und deswegen gehen die alle ein paar Minuten falsch. Oh. Bis Ende März. Dann ist vorbei, dann wird es wieder funktionieren. Das heißt. Wenn es jetzt Sport kommen wollt, nicht Spaß. <lacht> genau. Was hast denn du denn gelernt? Ich habe die Wochen gelernt, dass die Grünen endlich dort ankommen, sind, wo SPÖ und ÖVP schon ewig sind. Was? Weil? Wenn du SPÖ oder ÖVP-Politiker bist und deine Karriere ist vorbei, mhm. hast du fix einen geschmeidigen Job in einer Bank oder in einem Staatsnahabenbetrieb. Hört man so. Genau. Man muss ja wohl irgendwas leben mhm. Ja. Und bei den Grünen war das nicht wirklich vorher. Aber, und das ist auch wieder bezeichnet für die Grünen, es war eine Frau, die dieses Tor aufgestoßen hat. Meinst du die Gavisch Genau. Sie arbeitet jetzt richtig fett kohlemäßig bei einem großen Betrieb. Ich finde das super. Es gibt ein Problem. Was? Sie ist kein Grüne mehr. Haarspalterei. Was meinst du denn hier dazu? <lacht> wie denkt's ihr? Also, seid ihr ja der Meinung, so wie. Ich? Dass es eine positive Entwicklung für die Grünen ist, dass man endlich ein Leben danach, eine Aussicht auf ein Leben danach hat, mit wirtschaftlichen Chancen, lasst es uns in die Kommentare unten wissen, bitte. Damit sagen wir Tschüss, danke, bis, bis nächste Woche, Baba.